Das Foto, ich, also das ist doch jetzt auf dem... Also das ist, das ist zwei, zwei Monate alt? Ja, ich wollte sagen, ich, glaube, ja. ich glaube, ich habe das Foto sogar gemacht. Du hast das Foto gemacht, ja. ja ne? Du hast das Foto gemacht, ja. ja. Hast du mich wenigstens auf Instagram ge äh, getaggt, dass ich das Foto gemacht habe? Ich glaube nämlich nicht. <lacht> <Natürlich>. <lacht> äh, Copyright. <lacht> <lacht> Recht auf meinem Bild, Ich weiß nicht mehr, ne? wer das Foto rausgesucht hat. Also, keine Ahnung. Von links nach rechts, links ist Granadi, mein neuer Partner für die Trackmania Grand League. Wir stellen jetzt um auf Duo und ähm, ja, er wird mein neuer, mein neuer Fahrer sein. Da war er noch bei, bei Alternet. Ähm, dann ich natürlich. Nebendran haben wir den netten Lennart, der war auch auf der LAN. Ich glaube, du hast aber nur gestreamt, glaube ich, dort. Wir haben das Ganze gecastet, ja. Gecastet, genau. Und daneben ist Barbos, der ist äh, bei deinem Schweine-Aim-Racing-Team. Genau. Und ja, das waren die, die, vier, die vier Macher auf der LAN. Und der fünfte, der das Foto gemacht hat. Und der Fünfte, der das Foto <lacht> gemacht hat, natürlich der äh, ist, Entschuldigung, die fünfmacher. <lacht> ähm, äh, ich gebe ja. dir nie wieder, wieder Essensempfehlungen in Hamburg. Ja. ja, und es waren schon waren ein, paar, ein paar nice Tage. Da also ja, muss ich auch sagen, hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, ja. Das war mein erstes Trickmania-Event. Äh, war jetzt ein ja. kleines Event, aber es war echt, echt ja, eine nette, nette, nette, nette event, Community. Aber es, es war cool, die ganzen Leute zu treffen, weil das war das erste deutsche Trickmania-Event auch. Also es gab noch nie vorher ein deutsches Trickmania-Event und ich glaube, da werden noch viel mehr kommen.